Einen Tag nach dem schweren Busunglück am ungarischen Plattensee sind alle sechs verletzten Insassen außer Lebensgefahr. Zwei Frauen aus Schleswig-Holstein sind am Abend in ihre Heimatorte zurückgekehrt. Nach Ermittlungen der Polizei hat der Fahrer des deutschen Reisebusses den Unfall verschuldet. Bei dem Unglück an einem unbeschrankten Bahnübergang waren gestern 32 deutsche Urlauber und der Busfahrer ums Leben gekommen. Die Bahnstrecke budapest szio ist wieder frei. Und die Schaulustigen haben hier an diesem Unglücksbahnübergang genug zu gaffen. Motto, das Leben geht weiter. Dies gilt insbesondere für jenen Teil der Reisegruppe, der mit dem Schrecken davongekommen ist. Diese Urlauber traten heute Mittag die Heimreise an. Mit dem Bus. Angst haben sie trotz allem nicht. Tja, so tot vom Fahrrad gut gehen. Das kann uns zu Hause auch passieren. Ne? Also, ich denke mir. Im Laufe des Vormittags nahm die Staatsanwaltschaft ihre Ermittlungen am Unglücksort auf. Ihre Version, dass der Fahrer des Unglücksbusses einen am Bahnübergang haltenden Kleinlaster noch überholt habe, wurde am Nachmittag dann zurückgezogen. Nicht zuletzt durch die Aussage des Fahrers des ersten Busses, der die Situation im Rückspiegel beobachten konnte. Er schilderte uns noch unter Schock stehend seine Eindrücke. So wie in Slow Motion. Dieses Bild, als die Frontscheibe rausgedrückt wurde, er, er hat nicht gestanden auf der Gleise. Er wurde nicht eingekeilt, schon gar nicht von mir, weil ich da eben halt als Linksabbieger stand. Er hatte einfach nur ein Blackout. Es war menschliches Versagen. Menschliches Versagen und trotzdem. Die unbeschrankten Bahnübergänge hierzulande sind eine eklatante Gefahr für jedermann. Dass die Regierung dies nun erkannt hat und für Abhilfe sorgen will, ist gut. Die Frage stellt sich jedoch, mussten für diese Erkenntnis erst 33 Menschen sterben? Auf einem Inlandsflug über der Demokratischen Republik Kongo hat sich ein schweres Unglück ereignet. Nach Militärangaben stürzten möglicherweise bis zu 160 Menschen in den Tod, nachdem sich plötzlich die hintere Ladeklappe einer Frachtmaschine geöffnet hatte. Über die wirkliche Opferzahl herrscht aber große Verwirrung. Der Informationsminister des Landes sprach von nur sieben Toten. Das Flugzeug vom Typ Ilyushin befand sich auf dem Weg von Kinshasa nach Lubumbashi. Hier in Kinshasa gehen die Opferzahlen weit aus. Das Informationsministerium räumt nach langem Schweigen offiziell sieben Tote ein, während UN-Kreise weiterhin bis zu 160 Opfer befürchten. Fest steht offenbar, dass das Transportflugzeug russischer Bauart rund 200 Passagiere an Bord hatte, Polizeiangehörige und ihre Familien, also Frauen und Kinder. Sie sollten aus der Hauptstadt an ihren Stationierungsort Lubumbashi in der Provinz Katanga gebracht werden. Nach knapp einer Stunde Flugzeit hatte der Pilot einen plötzlichen Druckabfall registriert, hatte gesehen, dass die hintere Ladeklappe offen stand und war nach Kinshasa zurückgekehrt. Die mutmaßlichen Opfer hatten, wie das hier üblich ist, auf dem Boden des Frachtraums gesessen und waren beim Aufbrechen der Ladeklappe offenbar hinausgerissen worden. Die Maschine, eine Ilyushin 76, war vom ukrainischen Verteidigungsministerium vermietet worden. Seit Jahren besorgen russische und ukrainische Piloten alle Arten von Militär- und Versorgungsflügen im Kongo. Im Bürgerkrieg sind aus solchen Maschinen Bomben abgeworfen worden. Heute werden sie viel von Hilfsorganisationen genutzt und von der Regierung. Kenner der Szene sagen jetzt, das Fluggerät werde nachlässig gewartet und gehandhabt. Es sei nur eine Frage der Zeit gewesen, wie so ein Unglück passieren musste.